Ach, kommst du mal hier, also die, die kriegt, kommt du mal her, die Ach, Ja, ja. So, Salam, Oleg, der letzte Mann. Was geht? Das ist am Schluss das Beste. Ja. Ja, das, das Beste kommt zum Schluss, wie so, man Genau. Wie. Denkst du persönlich über dieses angehende Format Golden Boy? Das wird ein krasses Format auf jeden Fall. Das ist so was gab es ja bis dato noch nicht. Dass man Hobbysportlern oder Jugendlichen oder Heranwachsenden eine, eine Möglichkeit gibt, sich sportlich zu beweisen. Es gibt das ein oder andere Event, da musste aber halt ein, ein Profi oder ein Amateur Kampfsportler sein, muss Erfahrung haben, um da mitmachen zu können. So etwas wie Golden Boy Show gab es bis dato noch nicht. Wie du schon gesagt hast, es hat was losgetreten in Wien und wie du selber gesehen hast, alle sind motiviert, alle sind begeistert. Wir haben äh, Teilnehmer, die sind noch sehr minderjährig, elf Jahre, zwölf Jahre, die sind, wollen auch kämpfen, wollen sich sportlich be beweisen und ich finde, das, das ist eine super Idee, ein super, super Event, das kann nur noch, noch größer, noch besser, noch stärker werden und ja, inshallah wird das auch das. Wir arbeiten darauf hinaus, wir hatten heute unsere erste Pressekonferenz. Wie du schon gesagt hast, es gab einige Kampfausfälle, die haben wir gleich gefühlt durch unsere Zuschauer, die sich dann spontan ergeben haben. Ich bin selber positiv überrascht, ich hätte das nicht erwartet, dass so viele Kämpfe doch stattfinden. Wir haben jetzt fast 18 Kämpfe, mhm. beziehungsweise 18 Kämpfe. Für die erste Veranstaltung ist das, glaube ich, spricht für sich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr seid so als Kamerateam hier. Vielleicht genau. willst du über das auch ein bisschen was erzählen. Also wir kümmern uns um, um die Optik... Der Show um den Sound, die Kameraqualität, die Aufnahmen. Das machen wir. Corey Production, Rack 2 und meine Wenigkeit. Wir machen das, ich moderiere die Show. Und ja, wir sind ein Team, wie man so schon sagt, wir machen das zusammen. Eine Hand wäscht die andere. Wir wollen das halt noch größer, noch professioneller aufziehen. Mhm. Und ja, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir besser machen können, was wir besser machen sollten, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn jemand uns sponsern möchte, oder jemand Khalid Sponsor möchte für sein. Das mich will Hersteller. niemand sponsern. Warum nicht? Bro? Keine Ahnung. Wie die Leute das? mögen Nein. mich nicht. <lacht> <lacht> ich bin nicht ehrlich, ich weiß nicht. Aber wenn, wenn doch jemand verrückt genug ist, mich zu sponsern, okay, kein Problem. Ich nehme es okay. gerne an. Wie, es gibt ja den ein oder anderen äh, Sportkleidungshersteller. Können uns gerne, schreibt uns eine Nachricht, schreibt uns eine E-Mail, setzen wir uns zusammen. Wir brauchen genau Handschuhe. Das, muss, das Ding ist ja auch, dass die Veranstaltung, wir stecken da Geld rein. Wir haben jetzt aktuell ein paar Sponsoren, die uns da äh, finanziell unterstützt haben, aber der Rest kommt ja alles von uns zu. Ja. Also wenn es Sponsoren gibt, meldet euch gerne. Ja. Wir werden für eine, für eine Zusammenarbeit sehr zufrieden, äh, sehr begeistert. Wir würden uns ja, freuen. Okay. Sehr gut. Ja? Das hört sich gut an auf alle Fälle. Du bist dann direkter Moderator im Käfig. Äh, unter anderem auch, ja, ja? mit dir zusammen. Dann. Ah, ich stehe ganz draußen auf der Seite, ich empfange die Kämpfer, wenn es verschmiert sind. Okay. Ja. Ist mir lieber. Ich muss das noch mit Manso abklären, was ich dann genau bei dem Event mache. Aber es könnte sein, dass ich und der Turpal Elsaev das moderieren werden. Mhm. Äh, wir brauchen noch einen, wie sagt man, einen Ringrichter, der das Ganze Sehr ansagt. Das, der das ansagt und ja. ich und Turpal werden das auf jeden Fall moderieren. Mhm. Also ein Ringrichter, der was die Kämpfer reinruft, ja, genau. das hätte ich gern gemacht. Ja. Sehr oh, gut. Na sicher, ja. ich kann das sehr gut. Na schau, haben wir schon. Ich drehe da ja. richtig auf. Na, ja, perfekt. Super, dann haben wir schon. Also wenn es mich nehmen wollt, ich wir bin da. Na, Und ich kann dann im Nachhinein die Kämpfer noch interviewen. Ja. Win-win-Situation für alle. Win-Win-Situation vorbei. Soll, soll ich filmen auch Natürlich, Natürlich, das ist ja kein <lacht> Mit der GoPro. Du musst dir denken, das, das ist zum Beispiel eine super Idee, weil dann bist du im Käfig und kannst ja. schon vorab so ein bisschen... Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Warum nicht? Und es werden etliche Kameras da sein. Also selbst gespannt, freut sich auf die Show wir freuen uns auch. 14. Genau. Mai, Golden Boy Show. Ja. Schaut vorbei, vermisst das nicht. Das Team ist großartig, die Veranstaltung ist top, die Kämpfer, jugendlich, aber alle motiviert. Und es wird im Käfig gekämpft im Hero Gym. Schaut vorbei, lasst Liebe in den Kommentaren da und vergesst nicht zum Abonnieren. Eines möchte ich noch sagen, für alle, die es am 14. Mai vielleicht doch nicht schaffen sollten, am 20. Mai findet Smash Time ja. statt. Kommt vorbei, lasst ein bisschen Liebe da. Danke für den Support und vielen Dank fürs Einschalten. Ich liebe deine Stimme. <lacht> ja. Schaut noch vorbei bei reg.112 Und TingleTangleThai single Tangle werde ich auch einblenden und alle Infos über die Golden Boy Show auf Golden Boy Show auf Instagram oder TikTok. Fitner MMA Mansuel Saif. <lacht> bald ist Ramadan vorbei, bald kommen wieder Reactions-Videos. <lacht> okay, Jungs, Salam Aleikum, tschüss, Baba, danke. danke. Ah. <lacht> Wollt ihr das mal die geben? Wollt ihr das mal die Hand geben oder was? Ja. Nein! <laughs> ich komme das schon wieder... so Danke, <laughs> <laughs> <es>, <laughs> <laughs> <hums> <hums>